Ebi in Episode 5 ist ein Engel mit teuflischen Gedanken im Hintergrund. Ich bin sehr froh für diese Rolle, Daphne Reitinger gewonnen zu haben. So ein Engelsgesicht, das sich dann <lacht> in den Teufel verwandeln wird, aber man darf nicht zu so viel verraten. <lacht> vielen Dank, dass du beim Projekt mit dabei bist. Wenn wir uns vorher jetzt kurz unterhalten, warum machst du das? Du warst eine Obatsche Produktion, ich bin ausstrengend. Naja, ich finde die Geschichte einfach cool.